Hallo alle zusammen. Ich zeige Ihnen, wie Sie Daten von einem FreeBSD GNOME RAID 5 Software Array wiederherstellen können. Ich zeige Ihnen, wie Sie die neueste Version von FreeBSD mit der grafischen GNOME Shell installieren und wie Sie ein Software RAID 5 aus drei Festplatten erstellen und konfigurieren. <Musik> GNOME ist der logische Volume Manager, eine Implementierung des WinUm Volume Manager in Geo. Es hat viele Änderungen erfahren, seit es ursprünglich in FreeBCD Version 5 importiert wurde. Seit Anfang 2020 ist WinUm jedoch veraltet. Es gilt heute als großteils wartbar und ist für die meisten Zwecke unterlegen. Es wird von einigen Benutzern immer noch für Speicheranwendungen verwendet. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie man FreeBSD installiert. Wie bei jedem Betriebssystem müssen Sie zunächst ein Installation-Image herunterladen. Auf der offiziellen Website sind verschiedene 64-Bit- und 33-Bit-Versionen verfügbar. Laden Sie eine Version herunter, die von der Größe des verfügbaren Arbeitsspeichers abhängt. Derzeit ist die 13. Version von FreeBSD verfügbar. Erstellen Sie ein bootfähigen Laufwerk mit einem speziellen Dienstprogramm wie Rufus oder Angel. Schließen Sie die Festplatte an, auf der Sie das System installieren möchten, und boten Sie vom USB-Stick. Drücken Sie zum Beginn des Bootvorgangs die Eingabetaste, um den ersten Teil der Installation auszuwählen. nächstes wird ein Installationsfenster angezeigt. Wählen Sie installieren und drücken Sie die Eingabetaste Enter. Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tastatur-Leutes. Die Standardeinstellungen ist für mich in Ordnung. Select. Geben Sie den Servernamen an. Im Komponentenauswahlfenster für den Standard-Server reichen diese beiden Komponenten lib32 und ports aus. Zur Auswahl drücken Sie die Leertaste und OK, um fortzufahren. Dann kommt die Festplatten-Portionierung. Ich wähle automatisch UFC. OK. Ich habe ein separates Laufwerk für mein System und wähle daher ein 3 disk Wenn Sie eine separate Partition erstellen möchten, klicken Sie auf Partitionieren, Partition. Wählen Sie eine Partitionier-Tabelle aus, überprüfen Sie das Laufwerk für die Partitionierung und klicken Sie auf Fertigstellen, Finish. Stimmen Sie dann dem Überschreiben des Datenträgers zu. Dadurch werden alle Daten auf dem Datenträger gelöscht. Die Installation wird ohne Benutzereingriff Eingriff vorgesetzt und wartet auf Ihren Abschluss. Geben Sie das Super User Passwort Rot ein und bestätigen Sie es erneut. Wählen Sie in den Netzwerkeinstellungen den gewünschten Adapter aus. Okay. Geben Sie nun die IPv4-Netzwerkparameter an. Ja. DHCP verwenden. Ja. IPv6. Nein. Region und Land auswählen. Daten und Uhrzeit einstellen, überspringen, skip. Als nächstes müssen Sie die Dienste auswählen, die bei den Botten gestartet werden sollen. Wählen Sie SSHD, NTPD, PowerD. Wählen Sie Sicher einstellungen 3478. Um einen neuen Benutzer hinzufügen, klicken Sie an diesem Punkt auf Ja, Nein. Nachdem FreeBCD 9 gebotet und gestartet ist, sehen Sie eine Kommandenzeile. Da die Kommandozeile nicht jedermanns Sache ist, werde ich Ihnen auch zeigen, wie Sie die grafische Gnome Shell installieren. Gnome ist eine freie, kolloffene Desktop-Umgebung für Unix-ähnliche Betriebssysteme. Für die grafische Shell muss Hork installiert sein. Hork ist der X-Windows-Server, mit dem der Benutzer eine grafische desktop Umgebung einrichten kann. Um XORG zu installieren, geben Sie den folgenden Befehl ein. Und Ja zur Bestätigung. Damit wird die Installation gestartet. Sobald XORG installiert ist, können Sie mit der Installation von GNOME fortfahren. Geben Sie den folgenden Befehl ein. Bestätigen Sie anschließend mit Ja. Nach der Installation der Komponenten wird die grafische Benutzeroberfläche nicht automatisch gestartet. Damit es beim Systemstart automatisch geladen wird, müssen Sie einige Anpassungen vornehmen. Geben Sie in der Konsole den folgenden Befehl ein. Dadurch wird eine Konfigurationsdatei geöffnet, der Sie die folgende Zeile hinzufügen sollten. Drücken Sie S-Taste, wählen Sie dann im Fenster Leer Editor und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie dann Änderungen speichern und drücken Sie erneut die Eingabetaste. Zum Neustart schreiben wir Rebot. Nach dem Neustart sehen Sie keine Konsole, sondern eine grafische Oberfläche. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, die Sie zuvor mh, festgelegt haben. Sobald Sie Ihr Passwort angegeben haben, wird der Gnome Gestop angezeigt. Damit ist die Installation von FreeBSD und der grafischen Shell Gnome abgeschlossen. Das System ist also installiert und wir haben eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Verwaltung. Sehen wir uns nun an, wie man ein Layer -5 Software RAID Array aus drei Laufwerken erstellt, die an einen PK angeschlossen sind, um wichtige Dateien zu speichern. Zunächst müssen wir die Namen der angeschlossenen Festplatten bestimmen und festlegen, welche Festplatten zum Aufbau des RAID verwenden werden sollen. Geben Sie den Befehl ein. Das SSM zeigt folgendes an. CDO ist unser Laufwerk da A0 ist unser Systemlaufwerk und äh, da 3 da 2 und da 1 sind die Laufwerke aus denen wir Raid 5 erstellen werden im System sind das dev da 1 dev da 2 und dev da 3 im Zweifelfall können Sie die Größe der Festplatte überprüfen indem Sie diesen Befehl eingeben Daraufhin werden die folgenden Informationen angezeigt die wir später benötigen werden nämlich die Größe des Laufwerks zur Verdeutlichung habe ich sie auf dem Bildschirm hervorgehoben. Erstellen Sie nun ein Verzeichnis, in das unser RAID eingehängt wird, nennen wir es zum Beispiel Server. Erstellen Sie dann eine Konfigurationsdatei für unseren RAID und geben Sie den Befehl. Geben Sie die Namen der Festplatten, die RAID-Konfiguration und die Speichergröße an drive 5.1, alles des physischen Laufwerks, Sie können sich ein beliebiges ausdenken. DevDA 1 ist das Laufwerk selbst, hier oben. volume Raid 5 ist der Name der virtuellen Festplatte, die uns in RAID 5 bilden wird. Plex ist ein Satz, der äh, vollen Adressraum bietet. Da wir RAID 5 organisieren, geben wir ein. org Raid 5 und die Stückgröße wird 256k von der Dokumentation empfohlen. Es die sind die Subdisk. Wir verwenden drei Festplatten mit 30 GB, geben aber ein die Nummer, die ich zuvor markiert habe. Drücken Sie Essay, um Änderungen an der Datei zu speichern. Sie können nun das RAID 5 Array selbst erstellen. Dadurch wird das Gerät dev Minum RAID 5 erstellt. Als nächstes müssen wir das Dateisystem darauf erstellen. Als nächstes müssen wir dafür sorgen, dass das Minum-Modul automatisch geladen wird. Außerdem müssen wir unseren Array montieren. Nehmen Sie den Ordner-Server, den wir am Anfang erstellt haben, als ein Händepunkt. Fassen Sie dann den Computer neuen Reboot. Das war's. RAID 5 ist gebaut und getestet mit GWNU. Wir sehen unsere drei Laufwerke und ein neues Volumen mit der entsprechenden Kapazität. RAID 5 ist ziemlich zuverlässig, wenn es darum geht, Ihre wichtigen Daten zu schützen, aber wie jedes andere Speichergerät ist es nicht perfekt und verschiedene Faktoren können dazu führen, dass es abstürzt und Daten verloren gehen. Wenn Ihr Server ausgefallen ist und eine oder mehrere Festplatten im Array ausgefallen sind und Sie keinen Zugriff mehr auf wichtige Daten haben, können Sie die spezialisierte Datenrettungssoftware Hetman RAID Recovery verwenden. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Datensysteme und drei Typen. Es wird alle relevante Informationen ableiten und das Rät automatisch wieder zusammensetzen. Alles, was Sie tun müssen, ist die Analyse zu starten und zu warten, bis der Prozess abgeschlossen ist und die erforderlichen Dateien gesichert sind. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Server, aus dem das Gerät erstellt wurde, und schließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Wenn die Hauptplatine den Anschluss aller Laufwerke nicht zuletzt, verwenden Sie spezielle Adapter und Erweiterungen. Wie sehen können, hat die Software ganz einfach ein RAID erstellt und zeigt alle gefundenen Informationen dazu an. Dies ist unser RAID mit dem UFC-Dateisystem. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Legen Sie die Erde der Analyse fest. Bei einer Schnellsuche Suche wird das Laufwerk schnell gescannt und alle gefundenen Informationen werden angezeigt. Wenn die Daten nicht gefunden werden könnten, starten Sie die verständliche Festplattenanalyse. Kehren Sie zur Startseite des Datenträgermanagers zurück, klicken Sie mit der Rechenmaus-Taste auf das Laufwerk und wählen Sie Neue analysieren. Wählen Sie Vollständige Analyse und Dateisystem weiter. In besonders komplexen Fällen empfiehlt es sich, eine Signatursuche durchzuführen, indem Sie das Kontrollkästchen Tiefanalyse aktivieren. Die Software zeigt dann die Dateien und Ordner an, die Sie noch auf dem Laufwerken befinden. Suchen Sie die gewünschten Dateien. Wählen Sie sie aus, klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie an, wo Sie speichern möchten. Bevor Sie mit dem Speichern beginnen, müssen Sie sich vergewissern, dass Sie genügend Speicherplatz für die Daten zur Verfügung haben. Wählen Sie ein Verzeichnis aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. In besonders schwierigen Situationen, in denen kritische Systeminformationen auf den Festplatten überschrieben werden, ist die Software möglicherweise nicht in der Lage, ein RAID automatisch zu erstellen. In einem solchen Fall wird hier die manuelle RAID-Erstellungsfunktion implementiert. Sie müssen alle Informationen über das RESTOSTER-Array äh, kennen, um es zu erstellen. Öffnen Sie RAID-Bilder, wählen Sie manuelle Erstellung und geben Sie dann die RAID-Daten ein. raid tube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 Ausreichend, um das Rate zu bestimmen. Möglicherweise müssen Sie den Offset angeben, an dem die Platte beginnt. Sie können einen Ex-Editor verwenden, um dies herauszufinden. Wenn alle Parameter angegeben sind, klicken Sie auf Hinzufügen. Das Rate wird dann im Datenträger-Manager angezeigt. Analysieren Sie es, eine schnelle oder vollständige Analyse und stellen Sie die zurückgegebenen Dateien wieder her.